Wenn ich in einem Land ähm, wie Deutschland zum Beispiel aufwachse und ähm, häufig die deutsche Sprache höre, dann äh, verändert sich mein äh, Gehirn dementsprechend, dass ich diese Laute gut verarbeiten kann, aber vielleicht die Fähigkeit zur Unterscheidung von anderen Lauten verlieren kann. Also es geht immer einerseits darum, in der Entwicklung ähm, erstmal was zu, aufzubauen, zu generieren und dann wieder zu optimieren, zu verändern.